das sollte auch dann nochmal in die News gehen, aber ich glaube, da würden viele sagen, ja, die Wette würde ich mitgehen. Hier kann ich mir gut vorstellen, es war ja im Prinzip jetzt mal einen Tag kurz unterhalb der 9 dollar marke und es ist jetzt keine außergewöhnliche Wette zu sagen, der Kurs geht in den nächsten zwei Monaten nicht mehr unter diese nicht mehr unter diese Tiefsstände, die wir jetzt gesehen haben. Und wie verhält sich das hier mit dem chance verhältnis Auch da der Blick. Das heißt, hier haben wir gesagt, wir verkaufen eine Put-Option auf 9, kaufen die Absicherung zu 7. Also das Ganze bringt uns hier einen Credit, das heißt zu ziemlich von 50 Cent, also auch wieder Faktor 150 Dollar. Und was wäre denn hier das maximale Risiko? Ist auch wieder gleiche Rechnung, nur andersherum wie bei den Debit Spreads. Wir nehmen die Differenz aus beiden Streikpreisen, also 9 und 7. Die ist bei 2, ziehen davon unseren Credit ab, die 50 Cent. Das heißt, wir haben maximales Risiko von 1,50 Dollar, also immer mal 100 natürlich und kriegen eine Prämie von 50 Cent, auch hier mal 100. Das heißt, Chance Risikoverhältnis ist 1 zu 3. Also Sie sehen es jetzt eigentlich genau andersherum als bei unserem Debit Spread nur hier spielt natürlich der Zeitwert eine wesentliche Rolle. weil Was ist denn hier der Unterschied zu dem, was wir gerade gemacht haben? Das heißt, im Prinzip nicht viel. Außer, dass es uns völlig egal ist, was der Preis macht. Der muss nicht steigen. Solange er in der Form nicht mehr als ähm, ja, ich glaube, 25 fällt in den nächsten zwei Monaten, kriegen wir einen Gewinn. Und wir wissen genau, egal, auch wenn die Aktie wertlos ist, wir riskieren nicht mehr als diesen angesprochenen 1,50 Dollar. Deswegen Credit- und Debit-Spreads sehr, sehr äh, gut. Wenn man die Mathematik dahinter versteht, ist es nicht schwierig. Also es sind ja wirklich immer nur einfache Berechnungen. Sie nehmen die Differenz der Streikpreise und ziehen ihre Prämie ab, die sie bekommen oder investieren. Und dann haben sie ihre maximale Chance oder ihr maximales Risiko. Ähm, und genau diese Dinge versuchen wir ihnen natürlich einem etwas längeren Seminar auch ähm, beizubringen. Da braucht man natürlich ein paar mehr Beispiele, auch ein paar ähm, Excel-Tabellen, wo wir das ganz genau dann auch berechnen, wo Sie es ein Stück weit eintragen können. Das ist ein Stück weit Übung. Ähm, wer es jetzt vielleicht zum ersten Mal hört, ähm, kann durchaus sein, dass das jetzt ähm, ja, etwas äh, komplex wirkt. Aber glauben Sie mir eins, äh, wenn man es erstmal beherrscht, macht es auf jeden Fall Spaß und es äh, reduziert Ihr Risiko. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Klar, mit Credit Spreads werden jetzt einige sagen, ja, was bringt mir 50 Dollar, wenn ich jetzt hier zwei Monate hoffen muss, dass das nicht unter 9 Dollar fällt. Das kann man natürlich so sehen, ist immer abhängig vom Trading-Ansatz. Deswegen meinte ich auch, die Optionen geben Ihnen eigentlich äh, viele Möglichkeiten. Und das sind ja nur die Basics. Äh, also Wenn man mal verstanden hat, wie die einfachen ähm, Spreads funktionieren, sind die Möglichkeiten, die man mit Optionen hat, ähm, in der Form, ich will nicht sagen, unerschöpflich, aber sehr, sehr vielfältig, weil sie sehr viele Kombinationen haben und äh, auch für jede Marktphase im Prinzip gewappnet sind. Jetzt in der aktuellen Marktphase, gerade wenn wir uns American Airlines anschauen, macht es natürlich besonders Spaß, äh, auch mit Optionen zu arbeiten. Aber denken Sie doch mal zwei, drei, na, sagen wir mal vier Monate zurück, wo die Märkte alle an den Höchstständen lagen. Äh, ich glaube, alle diejenigen, die große Aktienpositionen offen hatten, werden natürlich im März, äh, vielleicht auch schon im Februar äh, entsprechend der, des jeweiligen Titels starke Verluste eingefahren haben, wenn sie jetzt keinen Stop-Loss hatten oder in irgendeiner Weise da nicht eine Absicherung Im Optionsbereich mit dieser angesprochenen Strategie, wo wir vorher unser maximales Risiko kennen, und auch da muss man fairer halb sagen, das maximale Risiko tritt auch nur sehr, sehr selten ein, also genau in diesen Extremsituationen, wie wir sie jetzt im März hatten, ne, ähm, macht das natürlich in der Form viel mehr Spaß, weil sobald die Volatilität ansteigt, die Märkte wieder äh, stärker ähm, ja, springen, eine stärkere Bewegung ähm, aufzeigen, ähm, hat man natürlich alle Möglichkeiten, dann auch die Optionsstrategien anzupassen. Also die bieten Ihnen wirklich Möglichkeiten für Seitwärtsbewegung. Da haben wir gerade ein klassisches Beispiel mit dem Credit Spread gesehen, auch für dynamische Aufwärtsbewegungen. Ähm, mit einem Debit Spread oder mit einem einfachen Long Call und ähm, dieses Basiswissen, diese Tools äh, versuchen wir auch in unseren ähm, ja, kostenpflichtigen Optionsseminaren zu vermitteln. Da komme ich dann später noch einmal drauf zu sprechen, aber das war jetzt mal so der der Einstieg äh, für Debit und Credit Spreads. Was sind die Unterschiede, äh, auf was muss man ähm, ein Stück weit mit achten und dann schauen wir gleich mal auf das... Ähm, Nächste Thema, und zwar das nächste Thema, was wir hatten, chance risiko -Analyse. das haben wir ja eigentlich mit abgehakt. Für uns jetzt nochmal wichtig zu wissen, die Werte, wie angesprochen, zum Open Interest und zur implizierten Volatilität. Ja, Hier haben wir den Open Interest. Open Interest zeigt mir eigentlich nur, oder sagt mir jetzt nur eins, wo sind die meisten Positionen drin. Und da kann man natürlich auch viele Informationen ableiten. Wir hatten nämlich zum Beispiel festgestellt, und das ist ganz interessant, wenn Sie das hier sehen, auf eine Call-Option bis zum Ende der Woche, also noch 29. Mai, die Laufzeit, mit Streikpreis 11 Dollar, gab es 30.000 Optionen, die sind auch alle noch offen, oder über 40.000 waren es. Das heißt, hier gab es extreme Wetten wo die darauf abgeschlossen wurden, dass der Preis bei American Airlines über diese 11-Dollar-Marke stieg. Und das aber, äh, dieser Volumen ist reingekommen an dem Tag, wo die Aktie in der Form, ja, glaube ich, bei 9 Dollar stand. Wo es sogar teilweise so aussah, da hatten wir 8,50 mal als Preis. Also das gibt mir natürlich auch so Tendenzen, gerade wenn größere Trader reingehen oder größere ähm, Insti Institutionen, wo wir sehen, okay, wenn jetzt jemand zwei, drei Millionen ähm, platziert und darauf wettet, dass der Wert auf ähm, ja auf ähm, über elf Dollar in zwei Wochen steigt, dann hat das schon ein gewisses ähm, Gewicht und einen gewissen ähm, Stellenwert. Und bestes Beispiel hierzu zum Open Interest ist der Titel. Muss ich ganz kurz schauen. Genau, Norwegian Cruise Line Holding. Eigentlich ein ähnlicher Bereich. Auch hier läuft so langsam alles wieder an. Und ähm, hier war es jetzt nicht ganz so exorbitant, aber ähm, da hatten wir, ich hoffe, Sie können das erkennen, gestern hier ein Open Interest oder was ich ein extremes Volumen, wo es sehr, sehr große Wetten gab, dass der Wert wieder über 15,50 Dollar ähm, steigt. Heute ist die Aktie. Wir schauen uns das mal kurz im Chart an. Kleinen Moment. Hier sehen Sie die Aktie. Die ist jetzt noch mit 4,4 im Plus, aber die hatte heute teilweise 14, 15 Prozent Plus. Und das war auch so eine kurzlaufende Option, wo wir gestern extremes Volumen festgestellt haben, weil einfach hier in dem Bereich extreme Betten platziert wurden. Und Sie sehen auch hier, heute ist das Volumen ähm, auf der Call-Seite um einiges höher wie auf der anderen Seite, was wir auf der Putz-Seite haben. Und da ist mit Open Interest auch kaum was drin. Ähm, kann man natürlich jetzt für verschiedene Laufzeiten durchgehen, aber es war wirklich interessant zu sehen, dass es gerade hier bei den kurzlaufenden Optionen bis ähm, zum Ende der Woche größere Wetten gab. Und ähm, diese Informationen, ähm, Open Interest. Und dann auch die implizierte Volatilität, die jetzt hier als Information hier oben rechts in der Ecke zu sehen ist, ähm, gibt Ihnen im Endeffekt immer die Information, ist eine Option teuer oder ist sie günstig? Ähm, was mache ich, wenn eine Option teuer ist oder wenn eine hohe Volatilität der Aktie ist, sorgt dafür, dass ähm, die Prämien bei den Optionen auch dementsprechend hochpreisig sind? Und da meinte ich ja auch vorhin, ist es interessant, weil wir so viele verschiedene Varianten haben. Das heißt, wenn ich merke, okay, ist es ist eine hohe implizite Volatilität, heißt das, die Prämien sind etwas teurer, weil das eingepreist ist. Und da gehe ich eher auf die Seite der Credit Spreads, wo ich hergehe und sage, okay, wenn es teuer ist, will ich eine Einnahme generieren, deswegen ein Credit. Wenn es günstiger ist, kann ich sagen, okay, Debit Spread macht hier in der Form mehr Sinn. Und das zeigt mir immer so ein Stück weit, in welche Richtung geht es. Bei den ähm, Airlines ist es im Endeffekt identisch, wenn ich nochmal zurück auf American Airlines gehe. Sie sehen das hier auf der rechten Seite mit meiner Maus hier die Implied Volatility. Wir haben auch bei American Airlines ein deutlich über 100 Prozent. Und jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel aus der NASDAQ: ähm, Cisco als Beispiel, so ein Flaggschiff, ähm, ich würde jetzt sagen, von der Chartbewegung eher lang langweilig. Warte mal hier, da haben Sie 29%. Prozent. Also das sind Informationen, welche Schwankungen sind mit eingepreist. Im Prinzip sehen Sie es im Chart. Wir haben ja den Chart bei American Airlines gesehen, wo Sie einfach erkennen, das sind Riesenschwankungen drin gewesen. Wir werden auch mal noch ein ganz anderes Extrembeispiel sehen. Es sind natürlich oft auch kleinere Titel, die jetzt vielleicht bei 2-3 Dollar liegen. Wenn wir uns den Autovermieter Herz anschauen sehen Sie hier 480 Prozent implizierte Volatilität. Das ist natürlich ein ganz anderes Extrembeispiel, äh, was wir hier aktuell haben ähm, und in der Form natürlich außergewöhnlich ist. Sonst kann man sagen oder in der ja, Literatur werden Sie häufig finden so ab 40, 50 Prozent implizierte Volatilität spricht man schon davon, dass eine Option eigentlich schon etwas teuer ist ähm, und das ähm, gibt verschiedene Gründe, dass Nachrichten anstehen. Bei Herz wissen wir alle, äh, die sind äh, Pleite. Es gibt natürlich jetzt mögliche Übernahmekandidaten äh, oder ja vielleicht dann noch irgendwo eine Chance, das Ganze zu retten. Oder wenn Quartalszahlen anstehen, da wissen wir, okay, Quartalszahlen sind Unsicherheiten, kann positiv oder negativ ausgehen. Und so etwas ist immer eingepreist bei den Optionen. Das heißt, die Informationen, die Sie aus den Preisen und den Kennzahlen der Optionen ziehen, sind natürlich sehr, sehr vielfältig. Ähm, aus einer Aktie selbst, würde ich das mal behaupten, kann man ähm, so viele Informationen nicht rausziehen. Deswegen äh, meinte ich auch, ähm, für viele, die jetzt sagen, ja, ich will eigentlich nur Aktien handeln, ähm, ist es trotzdem manchmal ganz interessant, ein paar Kennzahlen, ein paar Faktoren bei Optionen mitzukennen, weil es ihnen einfach Wert Mehrwert äh, bietet. Ähm, und ähm, das sollte man auch, wenn man Aktien handelt, in der Form, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Ja, und ähm, wir hatten vorhin ähm, Ihnen ein was gezeigt. Ja, da sehen wir äh, auch der Grund. Das war hier, glaube ich, wir hatten hier schon recht große ähm, implizite Volatilität. Jetzt ist Herz gestern um ja, über 100 Prozent eingebrochen, heute 100 Prozent gestiegen. Und da ist natürlich auch logisch, woher kommt die implizite Volatilität? diesen extremen Schwankungen, die Sie natürlich auch im Chart sehen. Das sieht jetzt gar nicht so extrem aus, weil der Wert ja vor ähm, zwei, drei Monaten noch bei 21 Dollar ähm, stand und ähm, jetzt aktuell nur noch ein Dollarwert ist, ähm, aber das ähm, ja, bietet natürlich dann auch mal die ein oder andere Chance ähm, über eine ähm, Optionstrade oder eine Optionskombination. Vielleicht einen kurzen ähm, Hinweis, dass wir bei unseren Live-Schaltungen gemacht hatten, wir hatten hier schon in dieser Phase Anfang Mai einfach gesagt, der Preis von Herz, weil nach unten, damals war es ja schon bei 3 Dollar, haben wir gesagt, okay, wo soll es hinfallen? Wenn es 2 Dollar fällt, wie es jetzt ist, ist es bei 1 Dollar. Das heißt, irgendwo nach unten ist das Ganze ja bei Null begrenzt und die Optionen waren schon relativ teuer. Das heißt, wir haben einfach gesagt, ja gut, der Preis wird uns so sehr achten, jetzt nicht mehr über 4 Dollar steigen in den nächsten ähm, Monaten. Und ich glaube, genau das sehen Sie jetzt auch, ähm, dass das, glaube ich, äh, bis zum Juni nicht mehr passieren wird. Also wir haben einen Credit Call Spread ähm, angesetzt bei Hertz ähm, und gewinnen, egal in welcher Form, solange es nicht über diese 4 Dollar Marke kommt. Und das sind genau die Geschichten, die es natürlich dann äh, bei solchen Werten auch Recht spannend macht, immer wieder gewisse Prämieneinnahmen zu, ähm, zu generieren. Und da wir gerade bei dem Beispiel waren, möchte ich vielleicht auch gleich nochmal bei diesem Beispiel bleiben, sei denn, Sie haben jetzt noch irgendeinen anderen Wert, auf den wir ähm, etwas detaillierter eingehen wollen. Äh, bleiben wir nochmal bei unserem Titel American Airline. Und ähm, ganz interessant kann mich noch erinnern, wir hatten ja hier ähm, Ende Februar den schon den Beginn des Einbruchs äh, bei American Airline. Und ich kann mich noch gut entsinnen, ähm, hier war ähm, ein Teilnehmer oder ein Kunde, der ähm, Anfang März war das, müsste so 5., oder 6. März sogar gewesen sein, ähm, um diesen ähm, Zeitpunkt herum gesagt hat, ja, jetzt ist American Airline nur noch schon 50 Prozent gefallen. Die will ich jetzt kaufen. Ähm, zu 15 Dollar ähm, ähm, möchte ich diesen Wert ähm, in der Form kaufen. Habe ich gesagt, okay, ähm, kann aber auch durchaus nochmal weitere 50 Prozent oder weiter fallen. Ich glaube noch nicht, dass wir hier am Ende der Fahnenstange sind. Und, und Da haben wir eins gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir machen eins. Wir verkaufen eine Put-Option. Put-Option ähm, heißt jetzt nichts anderes als ähm, das Recht, die Option zu einem gewissen Preis zu verkaufen, also äh, haben wir gesagt 15 Dollar und wenn ich eine Put-Option verkaufe, ist wie die doppelte Negation, ähm, bekomme ich eine Prämie gut geschrieben und habe aber dann die Pflicht, die Aktie zu diesem Preis zu kaufen. Das heißt, sogenannte Short-Put-Optionen oder leerverkaufte Put-Optionen ähm, bringen Ihnen Prämieneinnahme und verpflichten Sie, die Aktie zu diesem Preis zu erwerben. Jetzt ist aber der Wert nächsten Tag nochmal ähm, gefallen, weil noch einmal bei 13 oder die nächsten drei Tage. Dann, ja, okay, ähm, jetzt will ich sie eigentlich doch nicht mehr 15 kaufen, kann ich sie nicht zu 13 erwerben. Und da kommt genau der Punkt ins Spiel, was auch Optionen so interessant macht, äh, Rollen einer Option. Also Sie können Optionen rollen und das möchte ich Ihnen auch einmal hier zeigen. Ähm, äh, jetzt haben wir hier ein Beispiel. Mal eins. Ich kaufe einfach mal American Airline, dann sieht das auch ähm, ein bisschen interessanter aus. 100 Stück zum aktuellen Kurs. So, jetzt habe ich 100 Stück American Airline. Jetzt kann ich natürlich hergehen. Ähm, wo sind wir? Hier waren wir. Kann ich natürlich hergehen und sagen: Okay, ähm, sollte American Airline jetzt bis zum ähm, Freitag, das sind zwei Tage, auf 12 steigen, das sind jetzt noch 20 Cent. Möchte ich jetzt schon sicher gehen, dass ich die Aktie hier verkaufe. Dafür kriege ich aktuell 38 Cent Prämie, also 38 Dollar. So, Das heißt, hier haben wir diese Kombination, nennt sich Covered Call. Das heißt, wir besitzen die Aktie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 eine ähm, Call-Option verkauft, die uns eine Einnahme generiert. Jetzt sehen Sie, bis Freitag kriege ich dafür eine Prämie von 40 Dollar. 39 haben wir jetzt wir bekommen, 39 Cent, also mal 100, Uhr 39 Dollar. Wenn ich jetzt merke, morgen der Kurs springt über 12 Dollar und dann mir doch überlege, ja, schade, eigentlich hätte ich sie doch für 13 lieber verkauft, weil ich die Chance recht groß sehe. Dann kann ich hergehen und kann die Option rollen. Also ich kann sagen, okay, ich kaufe die doch wieder zurück. Also ich habe sie verkauft, kaufe sie wieder an und mache einfach mal die Laufzeit zwei Wochen länger und ähm, gehe aber statt 12 auf 13. Da sehen Sie, für zwei Wochen länger Laufzeit kriege ich sogar 56, 58 Dollar. Das heißt, ich kann den Preis, das geht nach unten wie nach oben, ähm, verändern und eine Laufzeit dazu zu, ähm, ähm, und mit Laufzeit, weil Laufzeit ist bestimmt auch den Preis. Also, das ist, so sind die zwei Faktoren, die, ähm, die eine Option bestimmen. Das ist einmal Zeitwert und innerer Wert. Und Sie sehen, Zeitwert ist gigantisch bei der, bei den Optionen auf American Airlines. Das heißt, Sie können durch Rollen von Optionen sich entweder vergünstigen mit einem Einstiegspreis, oder auch der Ausstiegspreis. Man muss natürlich wissen, das ist ganz wichtig, zu welchem Zeitpunkt macht es Sinn, äh, Optionen zu rollen und wann sollte man es generell nicht mehr durchführen. Aber um Ihnen mal einen Eindruck zu geben, was es für eine für eine Kraft hat, ähm, hier mit der Optionen zu arbeiten, welche Möglichkeiten darin stecken, ähm, ist ein Rollen von Optionen oder auch von Optionsspread wirklich ganz, ganz maßgeblich und ähm, macht der jetzigen Phase natürlich ähm, richtig Spaß, weil man hier durch Zeitwert richtig Prämie generieren kann. Und genau das, was ich häufig auch zu Aktienhändlern sage, wenn man größere Positions, ähm, Positionen im Aktienbereich drin hat, ähm, sollte man immer ähm, mit überlegen, ob man auch nicht hier noch vielleicht den Optionshandel als zusätzliche ähm, Möglichkeit mit, ähm, mit in Betracht ziehen möchte. Weil ganz einfach ähm, in der Form ähm, haben wir jetzt hier ähm, unsere American Airline. Das ist die Aktie. Wir haben die Aktie zu 11,80 Dollar gekauft und ähm, haben eine Option darauf verkauft mit ähm, ja, 40 oder 38 Cent. Das heißt, was passiert bis zum Freitag? Wenn es über 12 steigt, verkaufen wir die Aktie zu 12 Dollar, haben die Prämieneinnahme von 40 Cent, haben noch einen Gewinn auf die Aktie von 20 Cent, natürlich mit Faktor 100. Das heißt, Sie haben die 60 Dollar Gewinn gemacht. Das kann man, wenn man Aktien im Bestand behalten möchte, ne? natürlich auch viel, viel ähm, weiter entfernt vom Preis machen mit langer Laufzeit. Also wenn ich sage American Airlines ist für mich ein Langzeitinvestment. In zwei Jahren sind wir beim Fluggeschehen, so wie wir es vielleicht jetzt ähm, noch im Januar